Ich erzähle euch mal heute was von der ICMP. So. Ah, ja. völlig unvorbereitet. Ich zeige euch einfach mal ein paar Bilder und erzähle euch was dazu, was da so gelaufen ist. Ach ja, da seht ihr schon irgendwie die ersten, die irgendwie da aufgebaut haben. Und dazu gehört dieses komische Vortragszelt, was ihr da gerade seht, was irgendwie dunkel und warm war. Und ach ja, Vorträge auf der ICMP. Es war so ein Stress, weil es gab auf der ganzen ICMP, die so sieben Tage ging, Also ein Tag Aufbau, ein Tag Abbau. Gab es ungefähr vier Vorträge, ja? Und ihr könnt euch vorstellen, wie sehr ich von einem Vortrag zum nächsten gehetzt bin, weil es halt weniger als ein Vortrag am Tag. Das ist schon stressig. Ah, ja, das seht ihr irgendwie Survivor und Penny Lane und meine Einer beim Zelt aufbauen in irgendwie keine Ahnung warm war es. Ja, das ist hier die schöne Zeltallee, da gab es dann irgendwie vorne das Pock. Ähm, stimmt, ich habe wieder meinen Zeigefümpel irgendwie verlegt. Scheiße, wie immer. Daraus liegt es die Zeiger an. Ja, das ist, guck mal, können wir die Antenne mal nutzen. Ja, also das hier war das Pock, da gehe ich später nochmal ein Also das ist, ihr müsst euch merken, das ist Original-Pock, also das Pock aller Pocks. Nein. Ähm, das war das Amateurfunkzelt, das war das Küchenzelt und das war das Nock dahin. Ach, hm? Wie nein? Bist du dir das sicher? Dass das das POC aller POCs ist? Ja. Ja, das ist das POC aller POCs, weil... Also, okay, ich sollte vielleicht erklären, was ein POC ist. Also, ursprünglich heißt POC Phone Operation Center. Da sind die Jungs von Event Phone drin. Du kannst dann mit deinem Decktelefon hingehen und sagen, ich hätte mal gern. Dann machen die das. Zufrieden? Ja. Gut, wunderbar. Ah ja, da haben sie wie gerade aufgebaut. Da sieht man auch dieses komische Event phone Ding da und... Ja, ich kam dann direkt am ersten Tag und sagte so, ich hätte mal gerne. Und dann sagten die, nee, komm morgen wieder, wir sind am Aufbauen. Also am ersten Tag ging noch gar nichts. Aber, weil ICMP ist ICMP und der erste Tag ist wirklich Aufbau. Da läuft halt immer noch gar nichts. Ah, ja, dann nochmal Pock von außen. Da haben sie irgendwie so einen ganzen Van gepackt mit Equipment. Dass sie es innerhalb von einem Tag aufgebaut haben, das war schon ein Bunter. Kann die Ecke mal leiser sein, danke! <lacht> genau. So. Ja, da haben sie eben die Bodenplatten reingetragen und ausgepackt und. Ja, ICMP. Wer es noch nicht wusste, das ist die intergalaktische Clubmate-Party. Ähm, irgendwie haben sie wohl festgestellt, dass es irgendwie nach der sechsten Revision blöd ist, neue Banner zu drucken, deswegen haben sie da irgendwie einfach so einen DIN A3-Zettel ausgedruckt und da draufgeklebt. Fand ich super, weil gute Idee. Ja, das war das Küchenzelt und die, dieses komische Ding da. Auch bekannt als Flipchart, das war irgendwie so, was noch zu tun war, da stand erstaunlicherweise sehr wenig drauf. Ja, das war das große, naja, ich darf nicht schon wieder Pock sagen, dann vergeige ich den Witz, weil ich mache es trotzdem. Das war das Pock. Ähm, Erkläre ich gleich nochmal, warum es da noch einen Pock gibt. Ja, da gab es irgendwie so Nachwuchsnerds nerds mit äh, Ich-bin-nicht-Süß-Bildern. Ähm, ist übrigens nicht von mir die Bilder, die habe ich von Sascha Ludwig geklaut. Ähm, weil der auch bisher die einzigsten Bilder hat, sonst hätte ich da noch ein bisschen mehr, ähm, weniger, egal. Ja, Küchenzelt, man sieht hier auch wunderbar, ja, wichtig wichtig, Vorräte hier. Die haben übrigens alle leer bekommen. Wie das passieren konnte, weiß keiner. Ja, da war irgendwie noch voll Vollaufbau, Küchenzelt. Ich habe von dem Aufbautag nicht wirklich viel mitbekommen, weil ich selber Zelt aufbauen war. Und drucker aufbauen. Ähm, ja, da irgendwie so Abwasser gebaut, und das war das Nock, irgendwie war immer recht warm in den Zelten. Nochmal von der anderen Seite, also, nochmal zum Verständnis, weil es muss, es muss sitzen, ja, damit ihr das alle wisst. Das ist das Pock aller Pocks, das ist ein Pock, das ist ein Pock, und ich glaube das war auch noch ein Pock, aber das erzähle ich gleich nochmal. Also, nachdem ich fertig bin mit euch, äh, übrigens noch ein Pock, also, ähm, ja, ich erkläre das gleich, was mit den vielen Pox auf sich hatten, warum das der neue Meme wird. Also das ist Pizzaofen. Ähm, ja, erste, erste Tag ähm, war halt irgendwie noch ganz wenig an Zelten. Und weil irgendwie die ganzen Leute. Warte mal, aufgebaut, ich glaube, Mittwoch, ne? Tags? Mittwoch? War es Mittwoch? Ja, Mittwoch ging es los. Genau. Also Donnerstag hat sich dann so ein bisschen gefüllt. So irgendwie ein paar Jungs mit dem Wohnwagen angerückt und der Zeltplatz war dann irgendwie mal völlig leer, ähm, ja, leer. Zu beachten sind diese Sperrbänder an den Wegen, ja, genau. das ist übrigens, die werden ja, sich nämlich noch bemerkbar machen. Ja, die werden sich nämlich noch bemerkbar machen, weil ich dachte soeben, warum sperrt man da Wege ab? Ähm, das war aber von langer Hand geplant, ich glaube vom Pock. Diese Anhänger, das war im ähm Willst du Vortrag machen oder soll ich? Okay. Ja. Also dieser, dieser Hänger war voll mit Loscher gedrängt. Aber Loscher hat auch das Zelt gespendet, weil äh, also gestellt, weil die halt irgendwie im selben Ort sind so rein zufällig, weil intergalaktische Klubmarten Party muss halt bei Loscher um die Ecke sein. Ja. Ich erzähle es nicht, was du erzählen wolltest, weil es ist einfach langweilig, glaube ich. Kannst es gerne als Nachtrag dann. weil es irritiert mich sonst, wenn du da irgendwie ja irgendwie Voll mit äh, Drängen und es ist warm. hier Müsst Müsste mal kurz den Vortrag oder vielleicht aus oder c Ich glaube die Kuh in die Augen. Ja, da sind wir übrigens dann halt so irgendwie schon die Banatisierung. Und keine Angst, wird noch gleich spannender. Da haben sie irgendwie Lampen gewechselt. Ich habe keine Ahnung, warum äh, das fotografiert wurde oder wie auch immer. Ah ja, da ging der da Spaß los, weil die Leute irgendwie angefangen haben, hm, da sind Amateurfunker, wir brauchen eine Antenne. Was machen die Jungs? Ja, klar, Kletterzeug an, hochgekraxelt. Haben sie da irgendwie Antennen da hochgezogen und äh, hochgezogen. Ja, ach ja, genau. Ich sag da mal nichts dazu, also es gab irgendwie Home Delivery von Marte bis ans Zelt. Das Ding fuhr auch recht cool. Ähm, das war glaube ich schon Freitag, da waren dann ein paar mehr Zelte schon. Und ähm, genau, und dann, also ich habe den 3D-Drucker am ersten Tag gleich aufgebaut das hat eigentlich so keinen interessiert. Und irgendwie so am zweiten Tag kam dann äh, Tabs und Tabs meinte, hey ihr habt einen 3D-Drucker, ihr könnt doch bestimmt Schachfiguren trocken. Ich so, ja klar. Und dann. Weil er wollte ein Schachturnier machen, hat aber nicht genug Schachfiguren dabei. Was mache ich also? Ja, Schachfiguren drucken. Oh, ja, war eine elendige Arbeit, aber hey, dafür hat der Mensch jetzt grau und pinke Schachfiguren. Ja, da, da druckt er gerade noch mehr Schachfiguren. Und ähm, da hat dann äh, Jiska noch die Stickmaschine aufgebaut und... Stickmaschine haben sie gleich alle gemerkt, also für alles klar, Stickmaschine, cool, lange Schlange. 3D-Drucker hat erstmal, wie gesagt, keinen interessiert. Ah, hübsche Farben. Was es mit diesem Typen auf sich hatte, wusste keiner und es hingen auch noch alle Pömpels am Ende, der fand schon, glaube ich, dran. Ähm, ich weiß nicht, was es soll, keine Ahnung, vielleicht wisst ihr da mehr. Ja, genau, das war die Kasse mit den Scratch-Cards. Und zwar diese äh, so. diese Teile hier, irgendwie kostet 5 Euro eine zum Abkreuzen, damit sie halt nicht immer mit Bargeld hantieren müssen. Also auf neu, neu icmp ist auch Kratzkarten genannt. <lacht> okay, es gab wohl zwei, weil da fehlt schon einer und er hat ein Trollface drauf. Warum auch immer. Äh, irgendwie der Backspace hat da auch fleißig Werbung gemacht. Ja, Kratzkarten in Aktion. Das waren die lustigen Amateurfunker. Ich glaube, die haben sich nicht einmal aus diesem Zelt rausbewegt. Ich habe immer dieselben Leute da drin sitzen sehen. Das war, das, war, das war irgendwie total strange. Ja, es, ist wie in der Ecke. Ja, da geht keiner rein, keiner raus. Was das war, weiß ich nicht mehr. Das habe ich nicht mitbekommen. Das sieht irgendwie komisch aus. Ja, ich versucht, in diesen harten, äh Ach stimmt. Boah, so stimmt, stimmt, genau. Da hatten wir ja so ein bisschen Probleme, weil wir so hat irgendwie so Plastikkarabiner gehabt und irgendwie hat er da drauf gehauen, dann sah der Karabiner irgendwie so aus. War etwas ätzend. Ah, Oki, okay, unsere Erzellette-Ausstelle in der Natal. Ne? Der hat, glaube ich, auch, der hat sich auch nicht einmal aus der Küche rausgetraut, oder? Ne? Der hat da kampiert, ja. Ich, ich eines Abends so. Okay, da ist Strom. Es fängt an zu regnen. Ich will immer abstöpseln. Macht das Zelt auf und liegt dann okay vor mir. Also, okay. Ja, glaube ich auch. Also. Oh, ja, genau. Ganz wichtig. Das war glaube ich schon der dritte Tag, weil man sieht hier sowas verdächtig rosa ist, wenn man da guckt. Das sieht man auch irgendwie mal schlecht. Das da. Weil irgendwie kam dann einer so an und meinte so: Hey, du hast so einen 3 d drucker Wir bräuchten da so einen ersatz naja, irgendwie Thingiverse 3D, also Knopf gesucht, ausgedruckt, passt. Hat auch bis zum Ende der ICMP gehalten, trotz Fehler. Und ja, okay nochmal. Ja, das glaube ich war das Frühstück, das sah halt immer so aus. Also, Musste sich auch immer in, mein, in, in mein Essenslisten eintragen, wenn du was haben wolltest, also du hast halt Pizza oder Stacks gewollt. So, ich glaube das war irgendwie... Die dritte Nacht oder so. Also man sieht hier auch schon ein bisschen die Beleuchtung, die sieht man gleich noch mal besser, hoffe ich. Ich mache einfach mal langsam und zeige euch mal so einfach die Bilder ohne Kommentar. weil Ach ja, das war die Chunkbar. Ich kann mich an die Nacht eigentlich nicht mehr so ganz erinnern. Ich glaube noch einen vierten Chunk habe ich aufgegeben. Ah. Ja, irgendwie lustige Waldbeleuchtung und Lichtschläuche. Also es war noch mal die Tunkbar und wie gesagt, ich kann mich da nicht mehr so ganz erinnern, was an dem Abend gelaufen ist. Ähm das war es, Amateurfunk erzählt noch mal. Wie gesagt, ich habe nichts vorbereitet, ich erzähle einfach nur irgendwie einen Käse zu den Bildern. Ah, sehr geil, da haben irgendwie die Jungs einen LED-Strip gehabt Und der war zu hell. Was macht man? Man macht Pappbecher davor. Also Plastikbecher. Das sah übrigens sehr geil aus in der Tora. Oh. Und es war warm. Nicht so warm wie hier, aber es war warm. Und irgendwelche Leute haben sogar Elektronikzeugs mitgebracht. Ich habe es diesmal nicht gemacht, weil ich weiß nicht warum. Prioritäten. Genau, ich saß eh die ganze Zeit. Also da sieht man nochmal mal wunderbar die Wegbeleuchtung, deswegen waren auch diese äh, Absperrbänder. Das war richtig geil, weil ich bin wunderbar nach meinen vier Chunks noch zielgerecht in meinem Zelt gelaufen. <lacht> Zumindest die erste Nacht. Was die zweite Nacht war, könnt ihr bei Penny Lenny mir jetzt erfahren. <lacht> Insider. Ja, mehr lustige Beleuchtung. Ja, war sehr, sehr chillig. Also Mir fällt da einfach nichts anderes ein, zu erzählen. War einfach cool. Ah. Bedarf keiner Worte, glaube ich. Was da passiert. Eine Disco-Kugel hatten sie auch. Warum die Disco-Kugel allerdings im Küchenzelt hing, <lacht> weiß keiner. War doch ein Küchenzelt, Hax, oder? Ja. Gut. Ja, also... Äh, hm? Ja, <lacht> Ja, da haben sie irgendwie lustig Space Invaders verarbeitet und auf irgendwelche Zelte geklebt. Die gibt es angeblich nicht her. Ja, angeblich. Die <lacht> Habe ich eigentlich schon was zu den Prox gesagt? später zu den Stimmt, genau. Ah ja, genau, da kamen dann diese komischen... Äh, Zettelchen mit diesem Trollface da auf. Ah. Mehr Space Invaders. Ein Pony, was geklickt wird. Ach ja, gab auch so ein Pony da, also so ein lebendiges Pony, das so war irgendwie so, keine Ahnung. So. Ähm. Aber handsames Pony. So, jetzt kommen wir zu der Pock-Geschichte. Also irgendwann kam auf die Idee, dass es zu wenig POCs auf der ICMP gibt. Und deswegen hat da jemand ein Schild gemacht, auf dem stand POC. Steht Public Operation Center. Dann gab es irgendwie noch das POC, das Package Operation Center. Und dann kamen plötzlich diese Fühlwarzen auf. Sorry für den Themensprung. Und naja, ich weiß nicht, wo das herkam. Ich glaube, das kam irgendwie so aus Richtung Wonka oder so ich bin mir nicht sicher, er meinte so, ja, also Fühlwarzen. Und jeder dachte so, Fühlwarzen, was? Und fand aber eigentlich toll. Und also Fühlwarzen sind eigentlich diese Nippel, die du auf F und J auf deiner Tastatur hast, damit du weißt, wo F und J ist. Das sollen angeblich Fühlwarzen sein. Ich habe ja recherchiert danach und habe dann festgestellt, dass es Fühlwarzen eigentlich nur im Kontext ICMP gab. <lacht> könnt ihr gerne nochmal nachgoogeln und mich belehren, aber ich habe da nichts weiter zu gefunden, außer ICMP 6. Dann gab es das POC, das Pfannkuchen- und Pizza-Operation-Center. Das POC, Potspour-Operation-Center. Ähm, ich glaube zwei, also es gab ganz viele POCs und keiner wusste mehr so genau, welches POC wo ist. Ähm, genau, das POC, das Power operation center die POC-Straße, in der alle POCs angesiedelt waren, fast alle. Und damit man auch weiß, wo man ist, gab es noch so einen tollen Pömpel. Sie sind hier, der irgendwie jeden Tag woanders hin. No comment. Ich glaube, derjenige, der das Schild gemacht hat, muss einfach nochmal eine Aufklärung bekommen, was eine Fühlwarze ist. Ah, schöne Bilder von oben mit Beleuchtung und Puh. Also das sind echt nachts Leute auf diesen Turm drauf gekraxelt. Was ich cool finde, weil jetzt haben wir coole Bilder. Von Stefan luther übrigens. Ja, da sieht man nochmal diese wunderbare ähm, Straße, die mich sicher mit vier Chunks im Blut in mein Zelt befördert hat. Hey, noch so der am, ja, also an der, nicht am ersten Abend, sondern am ersten Abend, wo es Chunk gab. Muss ich dazu sagen. Eben dann. Musst du das Bitte? Eben, musst du das ja, es ist warm. Dann gab es halt die komische Konstellation, da kam ich dann so ein bisschen vom Weg ab. <lacht> ich habe es dann trotzdem noch gefunden. Ja, noch mehr schöne Bilder. Dann gab es das Pock. Wofür dieses Pock allerdings stand, weiß ich nicht mehr, weil also das ist die Chunkbar, was man da hier vorne sieht. hier Und Ich glaube, an dem Abend davor haben sie irgendwie 13 Flaschen Havanna gekippt, was irgendwie in Summe so 156 Chunks waren. Und ich glaube, sie mussten nochmal nachkaufen. Also es war hart. Aber wir haben es geschafft, wir haben es leer für was dieses Pock stand, das ist das Tor von dem Sportplatz, ich habe keine Ahnung. Fußball. Ja, ich muss gleich, also wenn, ich, wenn wir die Bilder durch haben, muss ich euch noch die besten Pocks erzählen, die noch nicht als Bild da sind. Ich habe nämlich leider nicht gemerkt, welche Pocks abgelegt waren, welche nicht. Tunkbar, mehr Tunkbar. Ah, ja. Das war ein Pock. <lacht> naja, ich überlege gerade, wie das in Lang hieß. Wie hieß denn dieses Pock in Lang verdammt? Max, weißt du, es noch, wie das Dusch-POC in Lang hieß? Nein. Egal, also also die POCs, die zumindest nicht abgelichtet waren, waren das Pock und das Pock. Das eine Pock war das P Operation Center, das andere war das Poo Operation Center. Habt ihr mal gezählt, wie POCs? es ja. Ich persönlich nicht, weil Wozu ja, es war überall Pock, wenn du eines brauchtest. Ja, Troll TV, das Wetter war wunderbar. Füllwagen TV. Ja, dann liefen da Menschen mit Pock um. Ähm ja, also die Stickmaschine muss jetzt umbenannt werden von Rarity in Pock. Perforating Operation Center. Der Drehdrucker ist, da müsste schon ein Schild oben hängen irgendwo. Das Plastic Operation Center oder PLA Operation Center. Ähm, ja, da kamen die Füllwarzen raus. <lacht> Warum auch immer. Musste auch gleich das MacBook dann, also man, man merkt ja, so MacBook voll mit Füllwarzen, musste aufschrauben, reparieren. Hält nichts aus. Ach ja. Das war ein POC, ein Phone Operation Center Kollege, irgendwas. Die hatten irgend so ein cooles Teil von irgendeiner so Kasse. Was er damit getan hat, weiß ich nicht, aber Gerüchtenfolger soll er nur sein MPD damit bedienen. Einfach weil es cool aussieht. Flausch. Ah, Menschen schauen ins Bock. Menschen schauen mehr ins Bock. Menschen. Mehr Menschen. Noch mehr Menschen. Ich glaube, das war Flip. Ich habe aber keine Ahnung. Also das war, glaube ich, Flip der da eben... Das ist Sarah irgendwie. Das ist... Das ist Mensch auf Mast. Mensch von Mast runterfotografiert. Ja, mir fällt gerade nicht so viel ein, was ich erzählen könnte. Ich warte auf die Hammerbilder. Hm. hm? Ja, ja, ja, Überleg nur gerade. Also es war halt irgendwie... Ich weiß nicht, ich habe so viel Junkie-Idus gehabt, ich habe die, äh, die sechs Tage, irgendwie die sieben Tage, scheiße, nachwirken, <lacht> ging halt irgendwie rum wie im Flug, also es war schon recht voll. Ich glaube, es so irgendwie so ein komisches Sandbecken, was keiner verstanden hat, warum das da ist. Da ging übrigens auch dieser Lichtschlauch in einen Abend hin, da hat es dann Leute in dem Sandbecken irgendwie so, sind dann hingefallen, weil saßt du halt nicht in der Nacht. Ähm... <lacht> Ja, was erzähle ich denn noch Lustiges? Noch mehr Menschen auf Masten. Weiß ich, was der Typ da die ganze Zeit gemacht hat. Wahrscheinlich hat er da oben kampiert oder so. Ja, die Kiddies waren auch voll im Einsatz. Oh ja, genau, dann kam der Typ da, der Kleine, und dann hat gemeint, oh, es ruckt mir da? Und nicht so, ja, ein für Pi-Go, das ist aber kaputt. Egal, darf ich das abkaufen? Und ich so, okay, alles klar, das ist kaputt. Egal, er will da was rausdremeln. Ich so, alles klar, machen wir mal. <lacht> Er hat irgendwie dann irgendwie Reste gekauft. Wofür auch immer. Ja, Pock against Space Invaders. Böse guckende Menschen. Ich glaube, wir nähern uns dem Ende. Ah, genau, da sieht man nochmal, man sieht es schlecht. Das da haben wir auch gedruckt, weil das Tungshit leider im Alkoholrausch auf den Boden gefallen ist und deswegen ein Fuß abgebrochen ist, deswegen direkt mal Ersatz gedruckt. Ah ja, Wir kommen dem Ende, weil das ist äh, die Abschlussveranstaltung, da hat er nochmal die ganzen Pocks aufgezählt. Nein, die the, the POC Best of. Ähm, ich kann mich leider nicht mehr so ganz daran erinnern, ähm, was er gesagt hat, weil... Ja, okay, das war's soweit. Ich überlege gerade, was noch lustig ist. Jetzt kannst du einsteigen, Hux, wenn du noch irgendwelche lustigen Dinge zu erzählen hast. Anekdoten von deiner chunk -Orgie, wie du voll besoffen ins Zelt gefallen bist und ich dich da wiederbeleben musste. Also, mein Vertrauen, ja. Ich wusste, dass du viel getrunken hast. Aber dass du so hast, dass du einen Filmriss hast, das hätte ich nicht mehr gedacht. Also, ich kann mich mit daran erinnern, dass ich ziemlich viel im der schwerzburger zelt war. Ja, du standest wie in der Ehe, geh mal im Weg. <lacht> Ja. Ich habe massenweise Fliegen getötet. Ja, oh ja, das, muss ich, das, muss ich, das ist so geil. Pass auf, also in diesem Zelt gab es so was wie bei uns da oben, dieses komische Fliegendings. Ja, wo fliegen, wenn Licht, dann fliegen die rein in den Puff. Ax ja. stellt sich nicht in dieses Zelt und fängt die ganze Zeit an, mit diesem handbetriebenen Dings da so Fliegen zu fangen. So irgendwie stundenlang, ja. Das war... nicht Mund ja gut, LED in die Fresse und dann ab dafür. Aber dafür haben einige Menschen da überhaupt nicht mitbekommen, dass wir Westen haben. Ja, wir hatten auch kaum Westen, wir hatten äh, Bremsen, ja. Resten habe ich ja dann zerstört. Es gab auf dieser ICMP mehr Westen, als du in, äh, mehr, mehr Bremsen, als du in einem ganzen rechtlichen Leben jemals vernichten kannst. Richtig. Aber dafür habe ich Westen noch zerstört sag einfach, du hast Langeweile gehabt. Ja. Jetzt, ganz einfache Möglichkeit, mehr Junk trinken. Ja, also Summa Summa warum Ice war super geil. Also war weniger ja, Technik, sondern mehr Socializing. Saufen. Ja, saufen, saufen, ja. chillen, essen. Saufen. Saufen, saufen. mal war auch dabei. <lacht> ähm, Im Pock. Ja, habe ich euch jetzt alles erklärt, was ich erklären wollte? Also POX wisst ihr jetzt, was es ist. Gut, dann. <lacht> wenn mir noch ein paar gute POX einfallen, dann werde ich euch informieren. Ah ja, genau, das, es gab da noch das Pock, das, das Bratwurst Operation Center. Und wenn ich noch ein bisschen nachdenke, fallen mir bestimmt noch zehn weitere Pox ein, diese auf diese IPCT Das hatten wir schon. Hm? Ich glaube nicht, also da ist nicht so viel Magic drin. Ja. Ja, also war auf jeden Fall cool, war.. Ich habe euch vermisst. Ihr wart nicht da. Ja, weil. Ja. Was soll ich sagen?